9 von 10 Kindern finden Mobbing lustig. Mobbing cool. Und 1 eins von 1 eins, zu mögen es nicht. Meinst du, ich, ich bin, bin das eine? Ich bin das 1 von 10 von den 9 von 10, die Mobbing. Ich wurde in der Grundschule gemobbt. Sad. Wisst ihr, äh, wisst, wisst, ihr wisst ihr, wisst ihr? Nur es. Hörst so, du gerade so, so. irgendjemanden labern? Ich nicht. Bist du meine Oma oder was? Die hört das. Ey, das ist cool. Ich finde das. Oh. Jürgens ist cool. Genau oh, cool nee, wie Andreas mein... Oh nein! Ich bin davon geschädigt. Und ja, so So, der F -F -F -H -H beginnt bei yeah. der schönen Reise von Von, Digga, wo? von Nürnberg nach äh, Frankfurt am Main. Digga, ich steck fest. Ja, das ist halt Delatium. Fängt schon gut hey, an. Jetzt, jetzt lass mich in Ruhe, du Kleiner. Du steckst doch mindestens genauso oft fest wie ich. Das sag ich jetzt einfach mal so. Das finde ich aber sehr, sehr, dreist, dafür dass ich nicht verstecke. wie soll man denn hier rumkommen? Das ist doch unmöglich. Mach nicht ich sagen. Dann haben ich und jetzt First 2 geschafft. Weil ich einfach nur geradeaus rausfahren musste. Ja, trotzdem. King. Mhm. Mhm. Das war mega knapp. Hahaha. <lacht> Schön ins Auto gefahren. Ja, ich hab keinen Prozent Schaden bekommen. Was, warum steht denn hier ein Auto, Wursti? Ah, wieso steht denn hier ein Auto, du Wurst? Hä? Was? Ich hab gar nichts berührt. Doch. Das stand einfach ein Auto auf der Gegenspur ist stehen geblieben. Wehe, du ziehst jetzt rüber, sonst gibt's Schläge. Ich habe nie einen Schaden, ich habe gar nichts gemacht. Wehe, du. Du kleiner Wichser, du. Hey. Lass mir platz. Ja, ihn, ja, ihn lass Warum fährst du überhaupt platz. neben mir? Scheiße. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. <lacht> Was denn? Ich kann nichts so dafür, dass die enger wird. Ich bin der ja, jetzt gerade wirklich fährt auch noch in die Wand. Ich bin nicht in die Wand gefahren. Scheiße. jetzt muss ich zuerst zu diesem Ding hin, weil ich immer gewählt habe, dass, dass ich vorher noch mal wählen muss. Tja, abgegeben. <lacht> ich war zuerst Strecklich. vor dir. Ich habe dich aber auf der Strecke überholt. Ich war früher an dem Ding, wo man es auswählt. Okay, das schaffst du nicht, das ist dir klar, oder? Was denn? Ich will ich nur nicht davon, wo ihr fahrt, weil das ist halt lebensgefährlich. Ich hab grad einen Mustang Mustangweh abgeschossen. Ich hab grad 1% Schaden bekommen, weil hier rote Ampeln sind. Ja, ich, ja, ich hab 2% ich ihn abgeschossen woher Schaden kommst du denn? Wo hast du Ich hab ihn abgeschossen ab. Hilfe. Ich hab dir den Weg freigeruhen. Wie kommt, wo hast du? Danke. Fuck, meinst du? Und er zieht links raus, ja? Überhol beide! Und Ferrari und den Metziner! Der nach außen, lenkt ein, trifft den Apex sehr gut. Er hat den Apex sehr gut getroffen, hat jetzt Überschuss gegen den Rebel. So, wir fahren jetzt irgendein Kram mit dem Stahlkipper weg. Das mhm. ist auch total lustig werden. Und ich habe mir diesen einen Auftrag jetzt richtig schön teuren Dings gekauft. Ich habe dir doch gesagt, du sollst sie nicht kaufen. Also du sollst sie nicht weiter customizen. Ich, ich äh, nein, ich habe das Geld. Ich will ihn customizen. Ja, dann gib mir Geld. Ja. Du musst du so Dickmensch nicht mal die ganze Zeit wegfahren? Ich fahre nicht weg. Ich fahre gegen die Leitplanke. Wenigstens komme ich hier besser um die Kurve rum. Hm, ich bin aber nicht hängen geblieben. Ich bin auch nicht hängen geblieben. <lacht> ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, die haben schon Übung. Das sind meine erfahrensten Mitarbeiter, die das machen. Ja. Die sind halt so erfahren wie du. Machen keinen Gewinn. What the fuck? Ja, what the fuck? Ich weiß ja halt nicht, warum du ein... Ei, gelenkt hast. Das gibt eine Bombe. Hier rein? Ja. Jetzt zieh ja. ich mich zurück. Ich hab... Ich hab 8% nur bekommen. Ja, und ich 22. Nur... Loser. nur am Auflieger. <lacht> ich hasse dich. So, wie viel... 27 Tonnen. Ganz welt. Okay, bei mir sind 27 Tonnen, also scheint er doch nicht größer zu sein. Ja, doch schon größer sein, aber halt nicht mehr zu tragen. <lacht> das ist lächerlich. <lacht> oh, sehr, sehr wild. Das ist lächerlich. Soll ich noch das mal ja. Wo? Wo? Wo? Wo? Was? Hast du ja auch flachgelegt? Nein. <lacht> oh, aber ich, ich stehe doch wieder normal. Ja, nee, ich, ich, ich, ich guck schon da, wo der wo der auch anfängt. Dein LKW ist ein bisschen länger irgendwie. Ach so, ja, stimmt. Äh, der ist schon ein bisschen länger, oder? Ja. Ist schade. Nö. Schade, oder? Dafür habe ich mehr Achsen. Loser. Nee du? Loser. Du bist ein Loser. Du kleine Wurst. Sauer Schau dich mal an mit deinen wenigen Du Hast du nicht gerechnet. Weil du kein Mathelehrer bist. Das du kannst... Du, du kannst du jetzt schneller beschleunigen als ich. Das heißt aber, wenn ich mal so ein bisschen nach links lenke. Ich habe mir keinen Schaden bekommen, ich fand's trotzdem nicht geil. Ich habe dich auch nicht berührt. Doch, du hast mich berührt. Nee. Doch. Bei mir nicht. Hast du hier geschautschaftet? Das hast du dir zu einem großen Maße selber zuzuschreiben. Wie, was denn passiert? Ich also stehe ich... in einem Baum. Ja, aber ich feiere ja noch. Ja, du. Ist doch alles... Ich aber nicht. Ist doch alles gut. <lacht> <Aber> du <warst> <lacht> <lacht> Ich kann auch noch schön mit vollgas durch die Maut fahren. Das ist doch. Das ist doch echt ein Luxus. Du kriegst gleich eine Bombe, das kriegst du. <lacht> okay. Let's do it Kommt. ich überhole gerade lkw's alter helen dieser dick mensch schwitzt da einfach die schwitzen jetzt alle ich weiß noch nicht warum die spitzen na gut Helene muss auch spitzen der war hinter mir im letzten rennen mein rocky Anfangen. Und 30% Prozent Schaden. Genau das dachte ich mir an dieser Stelle. Da war gerade so ein dummer LKW. Ich hab's gesehen. Hast du gesehen? Hast du gesehen, was passiert ist bei mir? Nö. Ich, ich hab's. Oh, exakt gleiche gemacht. Ich hab's verloren. ich war bei der... Ich bin gerade hier vorbeigefahren. Dann habe ich es ein bisschen verloren, aber auch irgendwie gerettet. Haben die nicht in Spanien überall Sand? Wieso karren die dann Sand durchs halbe Land? Weil sie es können. Die hat einen einzigen Laden, eine einzige Tankstelle und ja, wenigstens eine sie überhaupt eine Tankstelle. Und eine Werkstatt. Ja. Das ist alles. Ist doch, schön wenigstens hat die eine Tankstelle und eine Werkstatt. Manche Orte haben das schon gar nicht. Travemünde, sag ich nur. Äh, was soll denn das jetzt hier? Ja, Travemünde ist halt einfach ein Scheiß-Kaff. Hey, hey, das ist so krass. das, ist auch die pu das ist die pure Wahrheit. Ich frage mich manchmal, wie die auf die Idee kommen, solche Sachen zu zu adden. Like, war, warum enden die das, wenn das einfach mehr oder weniger nur eine einzige Straße ist, die einfach ein dead end ist? Weil sie Lust haben, damit sie mir erschreiben schreiben können, dass viel mehr Städte hinzugefügt haben. Ich würde behaupten, die wurden bezahlt. Von der Stadt? Ja. Warum sollte eine Stadt dafür bezahlen? Ich weiß es nicht. Weil? Weil die Drogen genommen haben. Um zu sagen, yo, ich bin in ETS. Mit meinem Namen. So gefühlt. Fahr da jetzt nicht hin. Das ist halt nicht, ist, also der andere Ort, der hatte ja zumindest gerade noch ge... What the fuck? Die Straße geht hier weiter, ist aber nicht eingetragen. <lacht> Ist das eine von diesen geheimen Straßen? Ja, denke ich mal. Aber die wird mir nicht angezeigt auf der Karte, oder muss ich erst zu Ende fahren? Denke ich mal. Warte mal eben kurz, ich komme auch. Ich habe nämlich irgendwie die Ausfahrt oder Einfahrt verpasst. Ja, da die Straße geht ja noch weiter. Ja. Das meinte ich irgendwie. Ganz Was? weird. Hä? Hä, wohin geht die denn? Ich weiß Was? es nicht. Ja? Wo geht die? Jetzt in? kommen wir gleich wieder am Kreisel raus, oder wie? Ja, okay, lol. Warum, warum ist denn das nicht eingezeichnet? Ich weiß es nicht. Was ist denn daran so besonders, dass man das nicht einzeichnet? Ja, scheinbar vieles. Geht. Ja, ich fahre 37. Das, das ist slow. Wo? What the f Könnte man sich von hier theoretisch einfach abschleppen lassen und man würde ankommen? Mein Meister? Na? 100% schauen, danke. Ich lasse mich jetzt abschleppen. Wait a minute. Wieso habe ich mich von Spanien nach Stuttgart abschleppen lassen? Vor allem, wie? Nun, wie? Wie? wie, wie zum Geil hat das 70.000 gekostet. Also, Finde ich jetzt, muss ich, ich sagen. War, gar, geil. Das klingt wie nach so einem ganz wilden Internet-Scam. <lacht> <lacht> <lacht> Die ja, muss ich mir zustimmen. Oh, Drecksbastard! Holy! Was ist mit dem Auto passiert? Hast du mich gerade von hinten gerannt? Ich wollte... Du wolltest? Ich wollte gern vorbei, ja. Hinter dir war eine Schlange, die durch, durch die halbe Stadt ging. Und auf der anderen Seite auch. Weil die auch, ja, du weil die auch blockiert war. Du dickmanage. Der immer die Schuld auf andere schieben. Ja, aber ich habe ja recht. Nein, du hast nie recht. Weil du einfach Rocky bist. Und Rocky heißt. Okay. Und Rockies haben nie recht. Niemals nie. Laut meiner statistischen Durchführung ist das, das ist eine riesige fette Lüge. Bei einer statistischen Durchführung bist du eine eine einzige riesige fette Lüge. Nee. Ja. Scheiße. Das war close. Ich bin schon neben der Strecke! <lacht> ja. Ich hab 12% Prozent Damage bekommen! Ja. Aber und 1% Ladungsschaden. Wieso bist du denn da auch? Kann Weil du mich wegdrückst! Ja, wieso bist du überhaupt neben mir? Weil das so slow warst! Bin ich jetzt immer noch slow? Du willst es herausfordern, oder? <lacht> ja. Okay. <lacht> <lacht> oh! Du hast mich umgebracht! Du hast mich umgebracht! Digga, guck doch mal, wo ich stehe! Du, du, du bist dick! Du bist dick! Da! Och Digga! Leute, ich habe keinen Schaden bekommen. Ah, Hat sich gelohnt, ich, ich habe nur 4% bekommen. Ich habe gar keinen Schaden bekommen, obwohl ich mit 130 gegen den Baum gefahren bin. <lacht> Hex, war ich cool. Willst du mal weiterfahren? Aber nicht nach rechts? Willst du willst es auch herausfordern, oder? Ich hab's nicht gesehen! Ey! Ich hab's diesmal nicht, nicht gesehen! Wo? Oh, was war ich denn gerade mit dir? Ich weiß es nicht, aber ich muss nach rechts, da kommt ein Auto! <lacht> Du bist es schon wieder. <lacht> da bin ich. Wir sind schon wieder an derselben Stelle. Nein! <lacht> es ist exakt dieselbe Stelle. <lacht> es ist exakt. auf die jeweils anderen Seite? Ah! <lacht> <lacht> Digga, das war erschreckend! Das wäre scheiße! Oh mein Gott, ich, ich hab Angst um zu fallen! Boah, ich muss... mal. Was ist passiert? Ich bin gegen die Leitplanke gefahren, weil ich vor allem der Außenrum dich überholen wollte. es war nicht Hast du da möglich. Hast drauf? Was? Hast du da hinten einen Dackel drauf? Ja! Du kannst, du kannst verschiedene Sänger auswählen, so wie Lang. Also, Lang auf verschiedenen Sprachen, weil das halt ein langer Aufhänger ist. Aber aus irgendeinem Grund, es gibt eins mit einem Dackel drauf. Ist ja cool. Ah! Was? Was? Was hast du gemacht? Ich bin umgekippt. Denk ich habe hab nur nur 2 und 3 Prozent bekommen. Ah, hier kann ich nicht schneller fahren. Ich habe Angst um zu fallen. Ich fall versuch... Ich habe Aufliegerschaden bekommen. Ich habe nichts berührt. Alter, will das Switch back? back. Bringt nichts, wenn da ein Gebüsch ist. wo man reingedrückt wird. <lacht> Jetzt gebrannt, du Furst. Weil du dicken Mensch mir keinen Platz gelassen hast. Ich hab dir Platz gelassen, du dick Mensch. Nein. Wer? Wer? Wer? <lacht> Ist dir vollkommen egal, dann fahre ich halt alles. <lacht> okay. Ab. Ich wollte eh tanken <lacht> gehen. <lacht> oh, ich ich hab, ich hab 1% bekommen. Ich gehe wohl eh nochmal tanken Wo oh, im Meister? Na. Kann ich hier durch dich durchfahren? Bestimmt, oder? Ja, das yeah. hab ich ausgestaltet. Ich hab eh eine Motorfehlfunktion. Warum das? Ey, ich muss ich muss hier rüber. Ich muss hier raus! Digga. Digga! Ey, ey, ey! Wenn du so eine Scheiße machst, mache ich das beim nächsten Mal auch. Wie, wie war das mit, ich kann besser beschleunigen? Sweet. Das geht nicht gut Bei mir ist direkt eine Steinwand unternehmen, also nur so einfach Ah, jetzt beschleunige ich es besser Da ist eine Brücke, Junge <lacht> Was hast du? Gemacht. Da kam ne Brücke! Das hab ich gesagt! <lacht> Was macht nicht da? What? What the fuck? Ich hab, ich hab 100%! Ich hab 100, 100, 100! Ich glaub, ich lade mal! Ich Eine nie! Die Steinmauer! hast du keine Ausrede mehr mit dem grünstreifen so jetzt kommen die höheren gänge da bin ich wieder besser nö ich habe einfach nur abgebremst ja ja scheiße ich muss rüberziehen wir müssen beide rüberziehen <lacht> du bastard was soll denn das werden? Ich hab total Damage bekommen. <lacht> ich hab Pech. musste rüberziehen. Wie rüberziehen? Das bremsen können, so wie ich es getan habe. du bremst nie bei solchen Situationen. Ich hab gebremst. Aber bei solchen Situationen nicht. Dann sagst du auch, ich muss hier eben überholen. Nein, ich. Gar nicht. Ich musste ja auch einlenken. Dick. Du meinst? Dann wird hier jetzt ganz, ganz wenig Platz gelassen. Hallo? <lacht> mein mein mein Was ist, denn Was ist denn mit Unsinn? Mein Spiel ist abgestürzt. Mein Spiel ist abgestürzt. Äh, mein Spiel ist einfach... Mein Spiel ist einfach stehen geblieben. Ich glaube, du musst noch mal ein bisschen warten. Du bist da eben schon mal umgefallen! <lacht> als ich auf dich warten musste! Ich habe ich hab einen Autosave-Stand kurz davor. So, also alles gut. Du bist ein Autosave. Nee, ich bin kein Autosave. Ich bin ein lkw safe Bist du auch dann. Äh, kann ich safe! Und wir crash! Scheiße, wo bist du denn? Ich bin hier! Ich gesell mich mal auch dazu! Fick dich! Fick dich! Fick, fick, fick. <lacht> <lacht> Was nein! Hi! <lacht> Danke für den Damage! Bitte, du hast mir auch Damage gegeben. Hör mal gesagt, jetzt du hast eine bessere Beschleunigung. Geh jetzt einfach rein, okay? Ich wollte einen Switchback machen und eine andere Linie wählen, aber dann kam da kam auf einmal ein Schild. Sorry. Ist der Tag denn auch verschwendet? Ja. Wenn ich sowas mache? Oder sowas? Oder sowas? Lass hier mal eben vorne pennen gehen. Wie pennen gehen? Ich brauche einen neuen LKW. Okay. Bist du jetzt sauer? Ah, keine Sorge. Das Auto hat gerade die Spur gewechselt. Das hat sich gerettet. Egal. Was soll das? Warte doch auf mich. Ich fahre doch Schlangenlinien. Ja, aber das lässt dich nicht warten. Wie schnell. Tschüss. Dick Mensch. Ich warte an der Ampel. Das Drecksauto fährt natürlich rein. War so klar. Ich bin im Boden drin. <lacht> ich seh's. <lacht> warte, bleib mal da, bleib mal da, bleib mal da. überlebst das nicht. Ich glaube auch nicht. Warte mal kurz, ich fahr mal kurz von vorne eben rein. Das habe ich für Ich mal eben kurz mein LKW ab. Ich kriege übrigens konstant ein bisschen damage auf den Auflieger immer wieder. Cool. Alle LKW. paar Sekunden ein Prozent auf den Auflieger. Jetzt habe ich mir irgendwie spannender vorgestellt. Actually. Fahr vielleicht mal auf den Auflieger. Ja, mach ich. Einmal das hier. <lacht> ja, wow. wow. Also <lacht> nee. Also nee. Das muss ich sagen, feiere ich jetzt nicht so. Koppel mal dein, dein Auflieger ab. Geht das? Ja, mit T. Ich steh auf dir drauf. Die <lacht> Ramme, die ultimative Ramme. <lacht> oh Digga, <Mann. lacht> Fahr mal in meinen LKW selbst rein. Ja, mach ich. Oh, Digga, das sah ja so geil aus. Ich bewege mich übrigens die ganze Zeit immer weiter nach rechts. Cool. Oh, schade. Du bist unsichtbar. Oh.